So richtest du dein iPad ein. Es begrüße dich mit der Meldung Hallo in verschiedenen Sprachen. Du drückst auf den runden Home-Button unten am Gebäu Gehäuse ran. Du wählst Deutsch und scrollst dich im Folgebildschirm zur Schweiz durch. Zu Hier klickst du manuell konfigurieren und wählst das passende WLAN aus. Dann einen Moment Geduld haben bitte. Das kann ein bisschen dauern. Je nach Anzahl Geräte im Netzwerk, die entfernt Verwaltung, weiter etwas anderes geht nicht. Und auch im Folgebildschirm wieder auf Weiter drücken. So dann deine E-Mail-Adresse eingeben, die du erhalten hast. Vorname.nachname.stutt.pemo.schule. Weiter. Natürlich das Passwort. Weiter. Ähm, angemeldet bleiben. Ja. Ähm, das geht automatisch. Du klickst auf Weiter. Auch hier kann es ein Momentchen dauern, je nach Last im Netzwerk. Unbedingt die Ortungsdienste aktivieren, so wie hier, damit ein iPad gefunden wird. Es installiert in der Folge einige Apps nach. Das kann wieder um ein paar Minuten dauern. Und jetzt wichtig, Einstellungen drücken. Wichtig, der letzte Schritt der Installation. Einstellungen links oben beim iPad anmelden. Wieder mit einer E-Mail-Adresse, vorname.nachname.edstut.pimo.schule, weiter. dein Fortfahren und dann dein Kennwort, voilà. so dann auf Weiter, angemeldet bleiben ja. Das dauert erst ein paar Sekunden am Schluss, steht links oben dein Name und rechts erscheint deine E-Mail-Adresse, überprüft das bitte, sonst melde sie dich umgehend bei mir. Ähm, wichtig auch die beiden Apps, Self-Service und DNS-Filter, müssen installiert sein, so wie hier zu sehen, Self-Service gleich öffnen, Mitteilungen erlauben und dann fortfahren. So, dann siehst du alle Apps, die du installieren kannst. Der eigene darfst nicht installieren, das hat seine Gründe und wird so bleiben. Wenn du links oben auf die drei Punkte drückst, kriegst du das Ganze noch ein bisschen besser sortiert. Danke fürs Zuhören und viel Erfolg!